Also das allererste ist, dass die Gefühle bei jeder Kurve stattfinden. Wenn man den Ski trifft und der Ski biegt sich durch und man merkt, wow, der hebt. Und man selber mit sich zufrieden ist, das ist mein Ansporn, mein Ding immer wieder auf den Ski zu steigen. Also den Drang hat, glaube jeder Sportler und im Schneesport ist es was ganz Tolles zu sagen, eine Fahrt geht noch und die letzte wird die beste. Und das ist ja genau das Schöne an dem Sport, dass man immer wieder neue Grenzen findet, sein neues Limit nach oben setzen kann. Der beste Tag ist ganz bestimmt das Erlebnis, das man gestern hatte, mit der Raupe eine Piste exklusiv für sich zu haben. Wir sind oben gestanden, haben nicht allzu viel gesehen. Man geht damit an seine Grenze, weil man mit Tempo in so einen Schatten reinfährt, das ist gar nicht so ganz ohne. Das ist ein Moment, das ist Gänsehautfeeling pur. Die Kante glüht. Ich merke, dass irre Gehkräfte entstehen und dann schwingst du unten ab und denkst, wow, was für eine coole Fahrt war das gerade eben. Mein Ski-Moment.